Glaub, die Klamotten würde ich nicht klar drauflegen. Ich, ich bringe das, das, das immer von Hand auf der Kaffee. Also das Hauptlicht soll von außen sein. Und Admut. Ah ja. Ja, cool. Hast du schon öfters gemacht, Lene? Nee. Hm, nee, nur einmal. Einmal, okay. Aber du hast ja jemanden, der dich anleiten kann. Außerdem also, ist ein Naturtalent. Also, das ist doch Naturtalent. <lacht> da, da ist es alles einfacher. Bist du dann völlig blind, oder? Ja, ziemlich. Okay. <lacht> ich gebe sie dir wieder. Naja, ich denke schon, dass viele überrascht sind, wie aufwendig das es dann doch ist, ne? Ja. Na. Na klar. Kaffee ähm, dauert noch einen Moment. <lacht> Fertig, eins haben wir schon.